Tipp Tutorial Wie erkenne ich, wo das Buch steht? Die bei Ihrer Recherche gefundenen Treffer können innerhalb der TIB auf verschiedene Standorte verteilt sein. Einige zeigen wir Ihnen beispielhaft in diesem Video. Wenn Sie in unserem Portal nach den Begriffen Architektur, Bildwörterbuch, Begriffe suchen und ein Häkchen bei Nur im Katalog der TEB suchen setzen, bekommen Sie diese Trefferliste. Das Häkchen an dieser Stelle bewirkt, dass nur Bücher, Zeitschriften, Reports und Konferenzen, die sich im Bestand der TIB befinden, gefunden werden. Wenn Sie wissen möchten, wo sich der Treffer mit dem Titel »Architektur – Das Bildwörterbuch« aus dem Jahr 2019 befindet, klicken Sie auf den Titel. In der Detailanzeige bekommen Sie die Information, dass wir ein bestellbares Exemplar von diesem Titel haben. Klicken Sie auf Zugriff Campus LUH, sehen Sie, dass sich dieses Werk in der TIB Technik Naturwissenschaften befindet. Außerdem werden Ihnen hier der Standort, nämlich LAG 1A und die Signatur des Buches U20B 1147 angezeigt. Klicken Sie jetzt auf die kleine Grafik, bekommen Sie den räumlichen Standort des Werkes innerhalb der Bibliothek angezeigt. Dieses Buch steht im großen Lesesaal im zweiten Stock im Regalnummer 009. Sie können es selber dort abholen. Interessiert Sie der Standort des Titels Architektur, das Bildwörterbuch aus dem Jahr 2012, klicken Sie wieder auf den Titel und danach wieder auf Zugriff Campus LUH. Auch dieses Werk befindet sich in der TIB Technik Naturwissenschaften. Daran, dass vor der Signatur keine Standortangabe steht, erkennen Sie, dass das Werk nicht frei zugänglich im Freihandbereich, sondern in einem geschlossenen Bereich steht und von dort aus bestellt werden muss. Klicken Sie auf den Bestellen-Button, werden Sie aufgefordert, Benutzernummer und Passwort einzugeben. Nach erfolgreicher Bestellung können Sie das Buch nach 90 Minuten an der Leihstelle abholen. Dort liegt es eine Woche lang auf Ihren Namen zurück. Interessiert Sie der Titel Wohnen und Wahrnehmen, klicken Sie wie gewohnt auf den Titel und dann wieder auf Zugriff Campus LOH. Von diesem Werk hat die TIB zwei Exemplare, die an verschiedenen Standorten stehen. Das erste Exemplar steht am TIB-Standort Conti Campus und dort im Fachbestand Erziehungswissenschaften. Das zweite Exemplar steht am TIB-Standort Rieten und kann über den Bestellen-Button in die TIB Technik Naturwissenschaften bestellt werden. Diese Bestellung dauert einen Werktag.